schön, dass ihr am Start seid. Zu einem Chaostag. tag Achmed ist nicht da und ich merke, ich bin ohne Achmed verzweifelt. Ich wünsche ihm alle gute Besserung. Nichtsdestotrotz, wir müssen loslegen. Ich muss aber hier alles gleichzeitig machen. Ich habe nicht mal Kameramann am Start, aber nachher schon kurz. Habt keine Angst. Es geht heute um einen 2.000-Euro-Battle. Ich habe mir vier Ehrenmänner eingeladen, die sich gleich vorstellen werden, die alle 500 Euro auf sich selber setzen. Außer der Abonnent, den sponsor ich, das muss ich vorher sagen. Ne? Aber die sind sich so sicher, dass sie diesen Bürgerwettbewerb gewinnen, dass sie 500 Euro auf sich selber setzen. Für euch ist wichtig, Folgendes zu wissen. Zum einen, in den Kommentaren, bewerben für die nächsten Runden. Ihr wisst, ich beziehe euch immer mit ein, ich sponsor. Alles perfekt, haut mir Hashtag Holle und eure Stadt in die Kommentare. Nächstes, was wichtig ist, es ist ein Turnier. Wir haben zwei Halbfinale. Zweite Halbfinale kommt direkt nach diesem Video, könnt draufklicken, bei Holle TV auf meinem Kanal. gerne auch ein Abo dalassen. Und das Finale blende ich ein, wann das kommt wahrscheinlich drei Tage später direkt. Lasst mich gerne wissen, wie ihr dieses Turnierformat findet. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ihr das nicht feiert, weil nicht alle Videos am Stück kommen. Aber es geht halt nicht, das kann ich drei Videos in einen Tag bringen. Wir machen erstmal die Vorstellung. Ich bin der badisch komme aus München und ich bin heute da, um das Geld zu vervierwachen. Ich werde den Gastronomen und den Foodblogger mal zeigen, was ein Hobbykoch so drauf hat. Privat bist du Busfahrer meinst du, Ne, Nee, tatsächlich nicht, privat war Schüler und jetzt werde ich bald eine Ausbildung anfangen. geil, danke Didi, danke. Ja, grüßt euch Leute, ich bin Pascha, ich mache TikTok, YouTube und den ganzen Scheiß. Und eigentlich koche ich am liebsten draußen über Feuer, aber Burgers und Ding, das fahre ich auch schon ziemlich. Und ich habe ein paar Sachen dabei, die habt ihr selten gesehen auf jeden Fall. Ich sag mal Eigenlob stinkt, aber ich habe schon ein gutes Gefühl. Was geht? Ich bin der Travis, 27 Jahre alt und ich bin ein Gastronom. Ich habe einen Food Junk mit einem Kumpel Drake zusammen. Wir verkaufen Fried Chicken. Genau, und ich bin hier, weil ich den krassesten Burger machen will, auf jeden Fall, weil ich smash meine Burger Den gefallen tue ich meinen Burger. Und mein Burger tut mir den gefallen und smash meine Gegner. Geil, die. Also, ich muss sagen, die Ansage hat mir richtig. Da habt ihr das gehört? Äh, ich tue den Burger den Gefallen. Das werde ich mir merken. Der Spruch ist geil, Der ist geil. Okay, äh, Benny. Genau, ich äh, bin Benny aus Berlin, äh, habe den YouTube-Kanal Bennys Buffet und habe in Berlin vor allem schon extrem viele Burger gegessen und habe dann so verschiedene Sachen rausgepickt, was so zu dem perfekten Burger, in der Praxis zumindest, oder nee, anders in der Theorie, richtig gut passen könnte. Und ich gucke mal, wie gut das in der Praxis dann funktioniert. Ich muss aber sagen, die Ansagen waren schon waren stabil. Waren schon stabil, uh, ne? Also, mhm. na ja, waren sehr. <lacht> sehr gespannt. sehr ja, Aber ich habe auch die ein oder andere, ja, Besonderheit vorbereitet. Okay. Also, ihr könnt euch auf einiges gefasst machen. In den ersten zwei Halbfinals kommt ein klassischer Cheeseburger. Im Finale wird eine Freestyle-Kategorie sein. Wer ins Finale kommt, kann mir irgendeinen Burger machen. So, das ist auch schon mal sehr special, wo ich sehr Bock drauf habe. Denkt auch dran, checkt gerne die Kanäle ab, ne? Von Benny, der hat einen YouTube-Kanal. Den Food talk Abchecken. der wollte mich schon so lange da haben, weil er so überzeugt von seinem Chicken ist, ne? der hat richtig ist Fried Chicken und auch bei, Pasha bei gerne Pascha gerne rumkommt. Pasha TV, überall ich Pasha TV. Blende ich alles ein, würde mich wirklich freuen, wenn, wenn da an einem Tag mal ein bisschen die Views nach oben gehen und vielleicht gefällt euch ja der Content. Und dann würde ich sagen, legen wir los, Jungs, wa? Wir haben eben schon ausgemogelt, wer gegeneinander antritt. Erste Runde ist Pasha gegen Travis. Gastronom gegen Foodblogger, viel Spaß bei Runde 1, Halbfinale 1. Also Leute, es geht los, Runde 1. Holt bitte alles an Start, was ihr braucht jetzt für den Battle. An der Kamera ist der so gute Benny. der hilft aus, der kontrolliert auch den Sound. Hier, wir müssen noch extra Sound aufnehmen, das ist echt Katastrophe. Aber wir werden das Beste draus machen und ja, Benny, wenn du versagst, dann äh, auf jeden Fall alle, die ihm folgen, im Endfolgen. Habe ich <lacht> Ja, sehr gut. Ich gehe heute von aus, das kann ich schon mal sagen, ihr kennt die äh, Rangliste von unseren Hobbyköchen oder wie man es nennen mag, Abonnenten etc. Da sind Bretter immer am Start gewählt. Und heute, die setzen die auch noch auf sich selber, also das muss richtig abreißen. Sonst setzt ihr ja keine 500 Euro, dann bist du ja geisteskrank. Oder seid ihr geisteskrank, Jungs? Übel Geisteskrank. <lacht> ja, wenn das man, wenn man hier sein, ist, ist, muss man schon ein bisschen crazy sein, <lacht> aber gehört dazu, sonst machst keinen Bock. Okay. Ja, ihr habt Töpfe alles mitgebracht, damit ihr perfekt performt, ne? Hat für den guten Klob auch nicht mehr gelangt, Travis, oder was? Der ist günstig, aber gut. Ja, oder weil du gerade knapp bei Kasse bist, sei ehrlich. Der Foodpark läuft nicht so gut. <lacht> oh, und das professionelle Material. Hiermit wird schön gesmashed, pascha ne? Genau, das ist der Smasher. Habe ja. ich mir gönnt vor kurzem noch. Mhm. Also auf jeden Fall 1A. Und dann gehst du mit diesem Ding so oben rauf ne? und smash das runter, gell? Nee, nee, das ist zum Wenden einfach. Ach so. Guck mal, eine krasse Sache. Ich war im Feinkostladen und der hat mir da so viel zu erzählt, ich konnte nicht alles merken, aber auf jeden Fall sagt er, diese Zwiebeln, die wachsen irgendwie nur an einer bestimmten Stelle auf der Erde. Und die sind irgendwie extrem herb, irgendwie extrem süß und alles. Und dann, oh, schon Getestet, hat schon was auf hast Kopf. du getestet? Hast du getestet auch? Ne? Hab ich ich getestet. dachte so auf Special, wie letztens nee, nee. ein Abonnent, der auf einmal Joghurt rausholt und ja, das Elf auf Burger. Ja, du ja. gehen raus an äh, Kaspar. Wir hatten wirklich, Leute, ich bin mit dem Nerv am Ende. Ich habe auch ganz wenig gepennt, wenn ich, wie gesagt, hier Aussätze habe und so, die ich sowieso immer habe. Verzeiht es mir bitte. Aber ich hoffe, ihr habt mich trotzdem lieb. Was ich auch lustig fand, die haben ja auch Bewerbungsvideos zugeschickt und bei einer Sache habe ich eigentlich gesagt, nehmen mir nicht rein, ne? Wollte ich jetzt doch im Nachhinein erzählen, Travis hatte mal sogar ein Bruch. Ja, das stimmt, ja. <lacht> das ist auch ein Video <lacht> Mit dir, Pascha. was kommt auf uns für einen Burger überhaupt zu? Ja, Cheeseburger mhm. ist ja Vorgabe, aber ein paar Specials. Hier ist schon mal geräucherter Speck vom Hosen-Shop, mhm. kannst du ja mal riechen. Vom Russen Shop? Oh, oh geil. Ja, geil. Ich komme aus Russland und äh. ich will auch ein bisschen so meine Kultur mit einbinden. Ja. Soweit das geht beim Cheeseburger. Und deswegen lassen wir gleich aus. Und die Brötchen werden dann da reingelegt. Und Im Saft, haben die auch ein bisschen Hauchgeschmack haben. Oh. Ja, man kann Grille hier, aber kann man ja ein bisschen limitieren. Ja, geil. Fragen wir mal eben einmal den guten Travis. Was kommt auf uns bei dir zu? Also bei mir kommt auch ein klassischer Cheeseburger dazu mit einem richtig geilen Käse, den ich am liebsten mhm. mag. Und zwar den Cheddar-Käse. Das ist auch kein typischer Schmelzkäse, kein billiger, sondern mhm. der ist schön fest noch, der Käse. Aber und ein billiger ist heißt günstig <lacht> sogar. Nein, nein, mit billig meine ich bin von der Qualität und vom Geschmack. Ah, ah, ah, okay, gut. <lacht> Weil früher hieß Weil der so schmeckt gut. nämlich typisch Käse. Mhm. Ah. Also Du bist gut und günstig Fan, merke ich, ne? Natürlich. Richtig? Also, ich muss aber auch also sagen. Nur, weil es günstig ist, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Das stimmt. Und ich muss sagen, gerade die günstigen Dinger schmecken manchmal einfach heftig. Ne? Auf ja, also Fall, bei, auf äh, die Fall. geilsten ja nicht an Geschmacksverstärkern. Ja, ich habe auch schon teure probiert. Ja. War nicht so geil wie die günstigen. Also, heute gucken wir nach Geschmack. Produkte, ne? ja. Nicht ja. nach Preis. Genau. Würde genau, ich auf würd vom Geschmack überzeugen, sonst ja. hättest ich das ja nicht gekauft. Genau, richtig. Aber ich habe dich unterbrochen, was auf uns zukommt, eigentlich. Genau, ne? Ach so, genau. Ja, Ich mache den klassischen Cheeseburger. Mhm. Natürlich auch karamellisierte Zwiebeln dazu. Mhm. Einen kleinen Crunch, aber nur ganz dezent, weil sonst. Ja, ihr könnt ja. einen Burger Sonst kaputt machen? Okay. Ja. Geil. Dann schauen wir mal die. Also Es hört sich gut an. Das ist schon mal eine Ansage von beiden. Für euch eben. Sollte ein Rezept interessant sein, findet ihr es in der Videobeschreibung. Na, wir haben alle Rezepte am Start. Wenn ihr was nachkochen wollt, Beschreibung und alles in der Videobeschreibung. Deshalb blende ich hier nicht jeden einzelnen Schritt ein. Das gilt für, für beide Halbfinale, fürs Finale. Ihr findet alle Rezepte. Travis, erzähl mal kurz, du hast ja einen Foodtruck, ne? Was genau machst du da beim Foodtruck? Selbstgemacht einen Salat richten wir her, mhm. die Coastlaw, amerikanischer mhm. Krautsalat. Ja. Wir bieten verschiedene Dipsoßen dazu an, mit du die Pommes aber hauptsächlich auch das Fleisch dippen kannst. Mhm. Und worauf wir uns am meisten spezialisieren, ist halt unser Fleisch, unsere Panade. Wir machen unsere Panade selber und wischen die alles selber an. Fried Chicken macht ihr, ne? Das, genau. Also, okay. Und das ist unser Hauptthema. Da seid ihr einzigartig beim, genau. beim Fried Chicken, okay. Ja. Ich einmal für alle ein Statement zu einem Käse. Mhm. Viele sagen, wie kann man Schablettenkäse nehmen oder Schmelzkäse mhm. oder sonstiges. Ich habe einen Kollegen, der arbeitet beim Käsefeinkostladen. Mhm. Und der hat mir schon den ein oder anderen Käse mitgebracht. Mhm. Richtig hochwertigen, teuren. Und was ich ganz ehrlich, auf Smashburger ist dieser Käse immer noch am besten, mhm. meiner Meinung nach. Ja, die Hochlanddinger benutzen auch viele Gastronomen tatsächlich. Ja. Echt ein gutes Ding und ja, geschmacklich ist, äh, ist und der Toast. Leistung, auf jeden Fall. Ja. Wie geht es jetzt weiter bei dir, Pascha? Was sind die nächsten Schritte hier jetzt beim burger ja. machen? Also ich habe mir Burgerbrötchen bestellt, online beim Bäckermeister. Mhm. Ich habe die heute Morgen gefühlt. Die war mir zu trocken, ehrlich gesagt. Mhm. Welche Seite war das? <laughs> ja, b**** vom Kopf. <lacht> War nicht so trocken, ne? Deswegen greife ich hier auf die von Hebe zurück. Okay. Quatschers, ne? Kennen auch viele. Ja. Okay, geil. Ist da jetzt noch viel, was du machen musst? Erklär mal, was, äh, was du jetzt für Schritte einleiten. Ja, das längste ist eigentlich die Zwiebeln. Mhm. Ich werde gleich so den Pancetta ein bisschen auslassen. Saft vom Pancetta, die Zwiebeln parten. Aber mhm. wenn zu heiß, damit die nicht so krass heiß da oben kriegen, mhm. da so ein bisschen ja so schmoren lassen schon ein bisschen. Ja. Und das dauert so 20 bis 25 Minuten. Ja. Geil. Also das, das hört sich schon mal gut für mich an. Das sind manchmal so die kleinen Feinheiten. Die sag mal jemand, der jetzt einfach hobbymäßig was macht, vielleicht nicht eingeht, aber in dem Saft vom Pancetta in dem Fett. Da werden die Zwiebeln gebraten. Die nehmen noch den schönen Geschmack mit vom Pancetta bringt ja auch Würze mit. Ne? Genau, genau. Boah, das ist mega. Und ich sehe schon, hier haben wir einen auf ganz gesund. Hat dich deine Frau auf die Ehe <lacht> gesetzt, Schön Ich feiere den Nolo Rosso und den Nolo Bianco. Das ja. Ist beides. Habe ich ein bisschen klein geschnitten, weil der die Fluffigkeit auch ein bisschen mehr in den Burger bringt. Mhm. Und gleichzeitig schneide ich jetzt auch noch einen Eisbergsalat salat rein. Der bringt so ein bisschen die Frische und, und das knackige. Du machst drei verschiedene Salatdinger? Ja, ja. Bist du auf die eigene Idee gekommen oder hast du es nee, irgendwo? Ich bin selber auf die Idee gekommen tatsächlich. Oh, ja. immer ja. wieder was Neues. Das feier ich. Geil. Ja, das Puh, ob man das merkt oder nicht, wird es euch alle, alles sagen, aber ich feiere das, wenn andere Sachen kommen. Deshalb wollte ich auch nicht vorinformiert werden. Wisst ihr, hätte ich das jetzt vorher gewusst, wäre ich ja gar nicht geflasht jetzt von der Idee. Ich habe hier Fleisch von der Hinderbrust. Hier auf der rechten Seite war das erstmal ursprüngliche Version, dann habe ich mir extra Fett gekauft und Wolfen lassen. aber dann ja. ein bisschen Fett reingemischt von der Hinderbrust. Das heißt, wie ist jetzt die Zusammenstellung? Also die, die verwendest du gar nicht. Nee, die verwende ich nicht. Ah. Ich habe es extra nur mitgebracht, weil ich das eh hatte. Ich wollte ah. zeigen. Der Unterschied. Ihr ah, sehen, geil. Ist bisschen mehr Fett halt drin. Hier die Aha. groben Fettkörner. Ne? Mhm. Wird einfach saftiger. Okay, geil. Keine Scheibe Fleisch. Ich bin so gespannt, wer gewinnt alleine, Leute. Ob hier vielleicht auch jemand voll abkackt und wirklich. Das kann passieren, ne? Man kann sehr von sich überzeugt sein und dann ist es halt trotzdem ja, das nichts. ne? Ja. Was hast du für Fleisch, Travis? Was benutzt du für Fleisch? Ich benutze Fleisch, und du, bin jetzt Fleisch, damit du Hackfleischer natürlich. Seid ihr per Du, du und der Fleischer? Natürlich, immer. Ja? immer. Ich gehe da schon mein ganzes Leben lang. Okay. seitdem ich klein bin. Also, hat mir da auch schon die Wurst immer geschenkt, äh. Ach, und jetzt bist du der, der lange Lulat stehen. Okay, genau. geil. Wir haben die Feier ich. Also, ich kann ja immer nur Beispiele nennen. Teilweise hat gerade bei Smashburger keinen Unterschied gemacht. Teilweise. Es ne? ist auch eine Frage, desto dicker das Fleisch wird, desto mehr Unterschied macht Aber auch, wenn man ganz, ganz ins hohe Level geht, natürlich brauchst du auch für einen Smashburger. Gutes Fleisch, ist klar. Ich hab auch bei der Vorbereitung, habe ich mir ja. auch Entrecot geholt, Bio-Qualität und so. habe selber gewolft mhm. und war sogar schlechter. Zu trocken. Ja, ich kenne das. Ich, also nee. ich hab, ich hab letztens hab ich so Dry-Age geholt und ich wurde auch abgezogen. Ich hab mich schon wieder abgezogen hier beim Schlachter da vorne. Sind nach hinten gegangen und äh, kamen wieder mit Fleisch. Die haben das Dry-Age Seite gelegt, haben mir normal gegeben. Ich weiß ganz genau, wie das abläuft. Fleisch, du ja. nicht ja, vertrauen. Ja. Ich bin mit eurer Meinung. Hatte ich auch ja. schon ein paar Mal. Farbe war auch ganz anders. Ja, ja Ein bisschen von Wolfen okay, ja. aber, aber nicht so Unterschiede Tag ne? und Nacht. Weißt ja. du, geht nicht. Da würde mich mal interessieren, einmal. Du kannst ja mal mein Messer testen, ob du damit besser durchkommen würdest. Oh ja. Yeah. Das ist besser, oh ne? Yeah. Ja, deutlich, deutlich, Ja? ja, kann man ja geil. Ja, Kriegt ihr bei mir im Shop für direkten Support, ist in der Videobeschreibung ich, Müsse, ja, drin. Ja, äh, saftig, Leute. Du bist hier schon am buttern? Ja, genau. Mhm. Also ich sehe immer mehr Varianten, oder ich sag mal so, wenn man nicht so tief in dem Burger Game drin ist, finde ich, denkt man bei vielen Zubereitungsweisen direkt das ist es falsch. Aber viele machen es einfach anders. Ich habe jetzt auch Leute gesehen, die haben den Käse in die Pfanne direkt reingelegt und nochmal wirklich mit erhitzt. So. Also es gibt so viele Varianten der Burger bei Endlevel. Also Specker saft gelassen, ich will auch nicht übertreiben, so ein bisschen einfach, ja. kommt wieder raus. Kommt wieder raus, okay. Genau. Jetzt auf Kombi mit Fettsaft und Butter. Oh, und Dann auch nochmal extra Pancetta ja. mit Zwiebeln. Und dann nochmal. Okay, genau, ich habe also so zwei Speckvarianten heute mitgebracht. Ah, du machst auch die Band schon in dem Fett von ja, ja, dem. Ja, ja, von dem oh. Der Mann überzeugt mich gerade ziemlich. Ne? Wie sagst du, der Burger verdient es, gesmashed zu werden. Den gefallen tun wir eben. Ne? <lacht> wir gucken mal heute, wer gesmashed wird. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Smash <lacht> den Weg den Förmis oder was? Leute, äh. ich habe Erfahrung gemacht, wenn man zu groß redet, ja, das dann stimmt. wird man enttäuscht. Ich Ab hier. Aber es gibt noch den sympathischen Grad, Leute. Man muss auch nicht. Wenn man gut ist und das weiß, ist das so. Man muss ja nicht übertreiben und sagen, ich bin Lappen. Ne? Aber es gibt so einen schmalen Grad zwischen ne? ein bisschen Übertreiben. Ähm, habe ich jetzt Butter, ganz niedrige Hitze, ja. Zucker rein, die werden jetzt langsam drin geschmort, damit der Zucker schön komplizieren mhm. kann. Okay, also einfach Butter und äh, Zucker? Genau. Und ganz einfach, ganz fissi. Mhm. Manchmal muss man auch nicht zu kompliziert. Nee, nee. Hier schon das Gemüse parat. Wunderbar, du machst mit Tomaten, das ist ja immer ein bisschen riskant, so mhm. sage ich mal. hast ne? du ja bewusst dafür entschieden. Die Tomaten bringen nämlich ein bisschen Frische mit rein, mhm. aber nur wenn sie richtig fein geschnitten sind, wenn sie zu dick mhm. geschnitten sind, die nehmen zu viel Geschmack vom Burger. Ja, ja. Und das ist gefährlich. Ja, stimmt. Ich traue mich doch. Die Jungs sind am wirbeln hier. Riecht schon sehr, sehr geil, Jungs. Riecht prächtig. Perfekt angerüstet, die Bands. Ich muss auch noch mal für die sagen, die nicht oft Burger machen. Das machen eigentlich alle. Immer vorher. Lass das entspannt liegen. Als ich meine ersten Burger gemacht habe ich alles versucht gleichzeitig. Und dann gerät es ins Chaos. Geht nicht. Fertig, machen, hinlegen. Ne? Das, Ding, das Ding ist, hm. die können keine Wärme speichern. Geht nicht. Brot hm. kann keine Wärme richtig speichern. Ja. Nur ganz kurz. Das heißt, lohnt sich nicht. Bringt gar nichts. Ne? Nee. Okay. Genau hier die Zwiebeln. Hm. Und auch so spezielle Zwiebeln in dem Pancetta-Saft. Ich will Hier jetzt ein bisschen Speck am Ohne Fett oder irgendwas. Weil ich nämlich auch in dem Fett vom Speck auch meine Buns mit anbrate. Ja. Das ist dann so ein kleiner Mischmasch aus Butter und Schweinefett. müsste ich auch so ein bisschen den Schweine Okay, hat. geil. Genau. geil. Also Den Bacon werde ich jetzt schön knusprig machen. Ja. Dann werde ich ihn klein hacken und den werde ich mit auf den Burger irgendwie reinpacken. Mhm. Aber nur ganz dezent mhm. und ganz leicht, damit nur ein bisschen Crunch und ein bisschen okay. Rauchgeschmack mit dabei ist. Ja. Geil, geil ja. fühle ich. Ich mag das manchmal so diese kleinen Akzente. Am besten, dass du nicht mal checkst, was passiert. Wisst ihr? Du hast einen geilen Geschmack. Du denkst, was ist das? Und dann ist er wieder weg. Ich glaube, ihr habt ganz viel Potenzial, Jungs. Ihr habt ganz viel Potenzial. ist nicht schwarz, sondern so ein bisschen matschiger so, weißt du? Ja, Sieht, sieht, gut. So, sieht gut aus. Genau, das gehört quasi zusammen. Der Speck hilft den Zwiebeln, die Zwiebel helfen dem Speck. Sozusagen. Oh, die sind die besten Freunde heute, ne? Heute sind die genau. Ja, cool. heute müsst ihr kämpfen zusammen, Leute. Heute müsst ihr in Einheit gehen, Rücken an Rücken. Vielleicht hab nochmal Gewürze rein, Salz, das heißt Pfeffer. Ja. Ganz wenig Knoblauch. Ja. Weil Knoblauch ein leichter Geschmacksverstärker ist und natürlich. Mhm. Okay, hast du schon vorher reingemischt und presst ja. das. okay. Also Pipipi. ist oft beim türkischen Supermarkt. Ja. Wenn ihr für sich alleine steht, bockt die nicht so. Mhm. Aber auf dem Burger finde ich die sehr passend. Also Ich kann dir ein Stück auf den Finger machen, wenn du willst. Ja, ja, du, ja oder, oder lass mich überraschen? Lieber nee, lieber, lieber, lieber nicht, lieber nicht, lass mich überraschen. Soßen schmecken manchmal so pur, einfach kacke, da ist man voreingenommen. Genau. Nach dem Burger kannst du ja mal pur probieren. Ja, gerne. Genau. Gürtchen packe ich auch drauf, mhm. aber nicht nur so zwei, drei Stück, sondern ich bedecke den ganzen Boden immer. Du bedeckst den ganzen Boden? Ich den oh, okay, ganzen Boden. krass. Ja. Die hast du zu Hause fertig gemacht, die Soße? Die Soße habe ich auch selber gemacht. Die mhm. hauptsächlich aus einer Mayonnaise, Senf, mittelscharfer und ganz wenig Ketchup. Also mhm. Ketchup, weil es mir sonst zu süß ist. Ja. Dann habe ich noch rote Zwiebeln reingerieben und halt klein gewürfelte Essiggurken dazu so okay. und ein Essiggurkenwasser. Oh, okay, reingeriebene Zwiebeln sogar? Ja, das ist oh. so eine kleine Geheimzutage. Okay. Die krass, krass. Der hat hier nur Special-Soßen, der Typ. So. Hat, glaube ich, noch keiner gesehen. Eigentlich ja. nacho -Cheese Ja. aber kann man auch gut Schmeckt geil, sagst du, ne? Also ich merke, du bist schon so getrimmt. Du machst viel Burger, du probierst einfach mal wild rum. Was kann ja, geil sein? Ja. Und da bist du drauf hängen geblieben, auf die, diese Kombo? Ich bin da hängen geblieben. Ich ja. mache das Einzige, dass ich hm. manchmal so Stückchen sind. Ja, ja. Die sind vom Mundgefühl nicht so geil. Hm. Die pick ich aus, weißt du? Das sogar auch noch. Ja. Ruf die mal an, fragt die, ob die für dich was <lacht> produzieren ohne die Stückchen. Kommt auch noch. Ja. <lacht> Ah, jetzt wird schon gesmashed hier. Oha, Travis. Gibt's einen Double Smash oder einen einfachen? Double Smash. Double Smash. Hier den Fleischgeschmack schön drin. Ja, hin. sehr schön. Ich hab's auch mal mit einem Smash probiert, aber äh. da ist zu wenig Fleischgeschmack drin gewesen. Okay, fühle ich. Zucker hast du auch noch aufgemacht? Ja, okay. Hier ah. schmeckt den Zucker raus. Ja. sagt man so und dann denkt man denkt dann auch mal schon um das, das lecker ist mit dabei. Schmeckt einfach, ne? Macht ein, macht ein bisschen was her, ja. Ja, geil. Ja. Okay, Röstung könnte besser sein, Ne? könnte besser gewesen sein. Oh. War das so gewollt oder hättest du gerne nee, mehr? Ich hab's gewollt, was du gewollt. Okay, geil. Warum nicht? Zum Schluss soll es schmecken, ne? Das ist mir zu Hause eigentlich nie passiert, aber das muss jetzt der Käse machen. Ja, ja das macht der Käse. Das muss der Käse machen. Kann man einen zweiten machen oder zu Hause will ich den safe essen? Vom Geschmack ist aber egal. Nur weil der jetzt abfällt, der wird ja genauso schmecken. Wir okay, sind aber keine Punkte Abzug. Nein, das gibt keinen Abzug. Nur Salz, ne? Pfeffer verbrennt, deswegen Aha. Pfeffer auf die andere Seite. Okay. Auch von der Röstung sage ich mal noch Nicht angenehm. Aber hättest du sonst mehr? Hättest du gern mehr? Ein bisschen Zucker? mehr, ja. Ah, okay. Hast verbrannt? Ja, das passiert. Das Leute, der ist ein bisschen verbrannt hier. Ja. Fehler passieren, aber ich habe vorgesagt, gesagt, wenn sowas passiert, können wir noch mal machen. Das ist jetzt nicht das Problem. Doppelt Käse macht der gute. Ein paar Tropfen Wasser. Mhm. War jetzt vielleicht ein bisschen wenig, aber schmilzt dann schneller der okay. Käse. Okay, okay. So, Runde 2 ist. Ich würde sagen, die muss sitzen, die Runde, Travis. Hab daraus gelernt, aus Fehlern lernt man. Ja, ja. Jetzt kommt quasi das Finale. Oh, schön. Sehr schön, zeig mal hier das Prachtstück. Oh, geil. Geil, geil, geil. Genau, hier der letzte Burger kommt. Ich muss hier schon nebenbei anfangen zu snacken. Dein Burger, Pascha. Ich dachte, das Käse stört, weil es so viel war, stört aber nicht. Leichten Abzug würde ich vielleicht geben, weil das hier ein bisschen auseinanderfällt. Nein, das gibt keinen Abzug. Alles ja, klar. <lacht> <lacht> Geile Ergänzung mit den Gurken, ich dachte ich auch wieder viel zu viel. Ist nicht zu viel, kommt geil, kommt hinten rum, kommt nicht zu präsent. Erfahrungswerte, würde ich mal sagen. Mhm. Wenn ich das so sehen würde, würde ich auch denken, so viel Gurke, überhaupt mich aber ich habe getestet. Richtig Käse, richtig geil. Du vereinst irgendwie das Besondere von deinem Charakter mit den Gurken, mit deinem Pancetta, was du da drauf hast. Ganz krank. Und zugleich mit diesem krassen Fastfood-Charakter, das so viel Käse ist. Ja, aber es ist jetzt nicht auch einer, der sagt Käse vorsichtig. Du hast geschmacklichen geilen Fastfood-Charakter, wie im McDonalds oder sonst was irgendwo im Fastfood-Restaurant. Falls mhm. sie ins Finale kommen sollte, kommt aber ein bisschen was anderes. Bist du zufrieden mit dieser Performance jetzt? Ja, ja habe ich gerade schon gesagt, 90%. Also die Rüstung war jetzt nicht so optimal, weil ich halt nicht die Bedingung habe wie zu Hause. Die Hitze ist anders. Mhm. Aber wie gesagt, der Rest ist alles okay. Sehr stark die. Das weiß ich jetzt schon mal. Nicht zu überwürzt, nicht zu krass. Einfach, boom. In die Fresse. Sehr gewagt mit so ja. viel Käse, so viel Gurken. So viel Würze am Ende auch durch den Pancetta. Aber heftig die. Wirklich, ja. ja. oh. Wir schauen auf jeden Fall steif vom Herzen. Also ich glaube, das sieht zu Hause immer chillig aus, aber wenn man hier ist... Ich mache selber YouTube, aber der Druck ist ganz anders, muss ich ehrlich sagen. Wenn ihr den Burger esst, würde ich bei jedem sagen, der wird sich die Videos mal geben, weil der schmeckt heftig. Nur von diesem Burger gesagt, ne? Travis, dein Burger, also ganz anderes Ding mit der, sage ich mal, selbstgemachten Burgersoße oben drauf, ganz viel Käse, auch gewagt in der Hinsicht, Hochlandkäse ist eine safe Wahl, kann ich für alle sagen, ist eine safe Wahl, neben Gastronomen, nicht umsonst, bei dem, nicht, dass das jetzt einscheißt, Travis. Ich habe vergessen, den Bake mit drauf zu machen. Halb so will die. Ich würde dich einmal, würdest du einmal von abbeißen? Mich würde deine Meinung einmal interessieren. Ja, safe. Hm. Ich mach das zu Recht, weil ich gleich eine Sache sagen werde. Und ich weiß, viele von euch schieben Filme da drauf, weil ich das sage. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Pass auf, Leute, ich wollte jetzt nicht große Show machen. Dir, mein Lieber. Der war echt heftig, Leute. Der war heftig, der Burger. Ich würde jetzt einfach mal. Oh, oh, oh. Ich gebe dir jetzt einfach mal eine 8,7 Punkte. Mhm. Ich blende das Rank immer ein. Das ist oben richtig hart mit dabei. Der war wirklich brutal stark. Bei dir, lieber Travis, gebe ich 5 von 10 Punkten, weil es einfach krank übersalzen war. Leider. Hast mhm. du es gemerkt? Ich habe auch gebissen. Also eigentlich stimmt alles, aber das Salz, das übertönt so krass, mhm. dass man das andere wenig wahrnehmen kann. Mhm. Muss man leider sagen. Stimmst du mir zu, ne? Ja, es war wirklich sehr salzig. Muss okay, sagen. Okay, okay. Hast du einen Fehler gemacht beim Salz? Ich habe extra jemand anders rangeholt, weil ich weiß, viele schieben Filme drauf, wenn ich das sage. Aber ich muss immer fair bleiben, immer ehrlich und auch jetzt nicht. Ja, sind hier ein paar Jungs da, ich muss jetzt besser werden. Ja, 15 ist schon großzügig bewertet, weil er ist mit Sicherheit noch essbar. Aber ist schon Hast du okay. also, Leider passiert in der Hektik gar kein Problem, aber wir haben in, der Fall, in dem Fall den Gewinner. -Lied. Ja, Fürs Finale qualifiziert Pascha. Glückwunsch. Ja, die, das tut mir leid. Ja, sehr ich gerne, gerne die. Sehr gerne. Ja. Ja. Probier, probier gerne selber noch mal, ja. Oh, ja. Das ist ja, heftig, ne? Ja. Er ja. hat ja, vollkommen recht. Das ist mir noch ohne Scheiß noch nie passiert. Mhm. Viel zu viel Salz. Ich habe das auch mal. Ich koch oh, viel schade, und Mann. auf einmal abbarm bei einem ja, Gericht. Passiert ja, man. Ja. Ja, echt schade, Mann. Ich ärgere mich halt richtig selber. Alter, ist echt viel zu viel Salz. ist so übertrieben. Macht nix. Ich Aufregung oder so. Ja. ja, schade. Alles entspannt. Leute, wir gehen rüber ins zweite Halbfinale. Auf geht geht's hier oben gleich weiter. Blende ich gleich ein. Ihr könnt direkt draufklicken. Zweites Halbfinale. Und vielen Dank fürs dabei sein. Denkt bitte dran. Ist so viel Aufwand hinter. Einfach nur den Daumen oben knallen lassen. Mehr brauche ich nicht. Unten Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Checkt die Jungs ab. Die Links sind in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal month